Ihr fragt euch jetzt vielleicht, welche Person freiwillig um 4.20 Uhr in seiner freien Zeit aufstehen würde und warum. Nun, das ist ganz einfach zu erklären. Denn das hier ist unser großer Sprinter. Den haben wir nur mitgenommen, weil hier drin ist ein Auto. Es ist nicht nur irgendein Auto. Das ist ein Gogomobil von 1965, welches von der deutschen Firma Hans Glas GmbH in Dingolfing gebaut wurde. Der Gogo ist mit unter 3 Metern Länge und einer Breite von 1,33 Meter tatsächlich rundum kleiner als ein Mini. Und dank seines Leergewichtes von nur 415 kg überschreitet das Auto auch weit nicht die maximale Zuladung des Sprinters. Das Auto verfügt über einen beeindruckenden 250 Kubikzentimeter Zweizylinder mit 13,6 PS. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch ein zweites Auto gekauft, das in diesem Hänger drin ist. Jetzt denkt ihr vielleicht, es ist ein großes Auto, weil es ein großer Hänger ist. Äh, nö. Um genau zu sein, ist es noch ein Mikroauto. Ein Fiat 500. Dieser Fiat 500R von 1973 ist ein Modell der letzten Modellreihe des Fiat 500. Der Motor ist deutlich beeindruckender als der des Gogomobil: 600 Kubikzentimeter, 18 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von 100 kmh. Dank seines spottgünstigen Preises von nur 3000 DM heute etwa 7200 Euro, ist der Fiat 500 zu einer Ikone des Kleinwagenautomobilbaus geworden. Und nachdem wir alles eingeladen haben, sind wir dann endlich losgefahren. es also, ist schon absurd. Du sitzt hier im Auto und hinter dir ist ein Gogo. Sieht schon lustig aus. Mal er tut <lacht> das Not, dass das Gogo so laut ist. Gogo ist nicht laut, Gogo ist leise. Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier von der Art Roy Richtung Frankfurt, ne, lauter nicht unterwegs am Brückentag, wir wollen mal gucken, dass wir wieder nach Hause kommen, wir haben ein Go oder Boy und 4500 500, wir waren gerade bei Burger King, haben uns ordentlich einen reingehauen und jetzt sitzen wir hier wie die Affen auf der Zunge und fahren mal ordentlich mit dem Sprinter wieder zurück, ne? <lacht> es ist langweilig, wir fahren hier mit 100 Tacho. Auf der rechten Spur in der Nähkei. Das ja, 100 Ja, Temperat 100. Tage 100. Oh, ich sag mal so, da kann ich mich an. da kann ich mich dort So, also Not sponsored by Uah, Tesla! Kohle, da läuft so, mich Gut. Alarm, also Alarm. Wer dreimal durch die Püffe fällt, kriegt dein gelbes Null. Ich sehe was was du nicht siehst Und das ist gelb. Die Nummernschilder der Autos vor uns. Nein. Was? Das da. Oh Mann, du bist voll doof. Ja. Das Gogo hinter uns <lacht> im Kofferraum. Yeah. So. Was ist das? grün und auf dem rot? Die Frosche Bixer. Oh. <lacht> da, da steht ein Tesla <lacht> <auf> dem <lacht> Tesla und Luxemburg. <Material>. <lacht> Oh, das ein ist Smart mit, mit Ultra-Verbreitung! Hinterher! <lacht> <lacht> <lacht> Hier ein Ford, abgeklebt. Das ist ein Kia. Echt, oder? Ja. Und das, das war dasselbe Emblem. Das ist ein, das ist ein Kia. Ja. Und man erkennt den Unterschied nicht, die Dinger schauen alle gleich aus. Es ist ein <lacht> SUV. Ein Mini-SUV. Wie viele verschiedene SUV-Größen hat Mercedes? Wir haben heute nachgeschaut. Äh. Schnauz! <lacht> Automatische äh, Spracherkennung. Nein! <lacht> Abbrechen. Hey, Mercedes. Ja, bitte. BMW ist besser. <lacht> da fährt das fährt der doch. Äh. <lacht> wieder ein Niederländer. Okay. Treffen sich zwei Manta-Fahrer, sagt der eine zum anderen. ich habe gestern einen Dunen gekauft, sagt der andere. Und, hast du ein gebaut? <lacht> <Hey>? Was? <lacht> Gerade hinter, lass rollen, ja, lass Schwung, Schwung. Vorab. Da ist er. Au! <lacht> Man sollte wissen, dass die gekauften Autos keine Schrottmühlen sind. Beide Autos wurden vom Vorbesitzer voll restauriert. Mit einem vollen Bilderalbum mit je ca. 150 Bildern. Der Fiat ist ganz fertig. Beim Gogo müssen ein paar kleine Sachen fertig gemacht werden, aber nichts Großes. Apropos, laden wir doch mal den Gogo aus. Das Kokomobil ist praktischer als es aussieht. Laut der Werbung von Glas sollen im Auto vier erwachsene Menschen Platz haben, auch wenn das ziemlich eng werden könnte. Auch in Sachen Umweltbelastung können sich viele moderne Autos eine Scheibe abschneiden, denn der kleine Zweizylinder-Zweitakter verbraucht nur 6 Liter auf 100 Kilometer. Wir werden uns die Autos jetzt erstmal ein bisschen anschauen. Wie gut waren die Restaurationsarbeiten? Werden die Motörchen ohne Probleme laufen? Und wie viel Arbeit braucht es, bis die Autos auf der Straße sind? Wir werden es sehen in einem anderen Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.